lege ich los, wenn ich in Starter eine Kreuztabelle erstellen möchte? Wir haben hier folgendes Beispiel. Die Fragestellung lautet, unterscheidet sich der Anteil der erwerbstätigen Befragten zwischen Frauen und Männern? Wenn Sie jetzt zu dieser Fragestellung eine Kreuztabelle erstellen möchten, ist der allererste Schritt, dass Sie zunächst mal sich überlegen müssen, welche Variable ist die abhängige Variable und welche Variable ist die unabhängige Variable. Wenn Sie mit diesen Begriffen noch nicht vertraut sind, sollten Sie sich klar machen, dass mit der abhängigen Variable die Variable gemeint ist, die in dieser Fragestellung zu erklären ist. In diesem Fall ist das die Erwerbstätigkeit, die möchten wir erklären. Und die unabhängige Variable ist die erklärende Variable, also die Variable, die wir zur Erklärung des Zusammenhangs heranziehen. In diesem Fall also das Geschlecht. Achten Sie bitte darauf, dass diese Begriffe nicht im Sinne von Kausalität gemeint sind, sondern wirklich nur, um einzusortieren, welche Variable die erklärende und welche Variable die zu erklärende Variable ist. Wenn Sie doch Probleme damit haben, bei der Kreuztabelle zu entscheiden, welche Variable die abhängige ist und welche die unabhängige, dann können Sie zumindest bei Kreuztabellen diesen kleinen Tipp hier unten dafür nutzen, für diese Zuordnung. Und zwar ist es so, dass in Kreuztabellen die unabhängige Variable die Vergleichsgruppen bildet. In diesem Fall hier können Sie ja in der Fragestellung erkennen, dass Männer und Frauen verglichen werden sollen. Und somit können Sie dann daran erkennen, dass die unabhängige Variable das Geschlecht ist. Falls Sie noch Probleme damit haben, diese Zuordnung vorzunehmen, können Sie auch eine kleine Learning App nutzen zur Übung dieser Zuordnung. Diese verlinke ich unten in der Videobeschreibung.